Moin. Da ich diese Woche nur zwei Songs fertig bekommen habe, zeige ich euch mal zwei weitere Songs, die ich angefangen habe. Die Idee hat mir aber nicht gefallen und dementsprechend wird da was anderes draus oder sie kommt weg. Ja, doch. Ah, schau mal. Ha, ich weiß gar nicht, was los ist hier. Ich weiß gar nicht, was das bei <lacht> mir macht. Ich glaube, das, ich glaube, bei mir macht das gar keinen Unterschied mit der Stimme. Ah, <lacht> oh, oh, Jap, jap, jap, super, jap, yep, jap, yep, super, super, jap, jap, jap, super, jap, yep, jap. Yep. So geht das doch, oder? <laughs> Yap, yap, yap, yap, super, super, yap, yap, yap, yap, super, super, yap, yap, yap, yap, super, super, yap, yap, yap, super, super, yap, yap, yap, super, yap, yap, super, super, yap, yap, yap, super, yap, yap, super, super, yap, yap. Super yap, yap, super super yap, yap, yap, super yap, yap, yap, yap, yap, super yap.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 Jippe Frippby! Yippi Frippby! Flivo! Flivo! Sieba Frippby! Siebe Frippby! Gipsy Bun Wirklich toll, Das ist neu von Chilifish! Wirklich toll! Wirklich toll! Wirklich toll! Wirklich toll! Wirklich toll! Wirklich toll! Wirklich toll! Wirklich toll! Oh na na na. Wirklich toll! Wirklich toll! Oh na na! Wirklich toll! Wirklich toll! In dieser Fie für Freunde, die was unternehmen, wo steht für uns dich und mich. End steht für endlich, haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Die basik steht für uns, dich und mich End steht für endlich Haben wir mal Spaß, ganz viel und freundlich F steht für Feinde Die was torne menge steht für uns, dich und mich End steht für endlich Haben wir mal Spaß, ganz kritisch und freundlich It's a fine.